So, Leute, was geht ab? Der Huber wieder mal hier. Servus, Erdnuss und willkommen zu diesem neuen Video. Wie einige von euch vielleicht mitbekommen haben, hatte ich die letzten Wochen ein Virus. Mal gucken, ob es Corona ist. Ich werde auf jeden Fall in den nächsten Tagen einen Corona-Test machen. Und ich habe mir gedacht, wenn ich schon diesen Pimmel-Virus habe und wir außerdem, wie wir jetzt wissen, Weihnachtszeit haben, habe ich mir gedacht, mache ich mal wieder. Traditionell ein Kalenderöffnungsvideo An die, die nicht wissen, was ich meine Ich habe Ende 2018 und Ende 2019 jeweils einen Kalender geöffnet By the way, dieses Video könnte wieder Ende Januar kommen oder so Weil ich einfach keinen Bock auf habe Aber heute einfach nicht rum Außerdem wollte ich euch Bescheid sagen, dass ihr nächstes Jahr Beziehungsweise für euch wahrscheinlich dieses Jahr Also 2021 Ihr dann was von mir, was Mucke angeht Auf jeden Fall auf die Ohren bekommt Also haltet auf jeden Fall die Ohren steife, kleinen Pimmels Man muss halt sagen, dass in der letzten Zeit in Hip-Hop zu wenig Hops genommen wurde Deswegen nehmen wir Hips Nämlich den Adventskalender. So Leute und holy shit ist dieses Teil fett. Frag mich bitte nicht wie teuer das war, ich musste auf jeden Fall sehr hart in die Tasche greifen. Ich weiß zwar, dass die Marke HIP eine Baby-Nahrungsmarke ist, aber mehr weiß ich halt auch nicht. Das Ding ist halt so, ich hatte in den letzten Tagen wegen diesem Pimmelvirus die Ernährungsprobleme und deswegen konnte ich gefühlt an einem Tag nur so eine halbe Bananenschale essen. Ähm... Bananenschade. Ich meine eine halbe Banane, also wirklich an einem Tag nur eine halbe Banane. Also wenn jetzt hier irgendwas Festes drin ist, Alter, dann Riff. Also egal, ob es Corona ist oder nicht. Ich hab Takt, Alter. Wie gewohnt habe ich auch dieses Putin-Messer wieder mal am Start. Ich, ich will den trotzdem nicht kaputt machen, so. Also hoffen wir auf jeden Fall mal, dass dieses Messer nicht zum Einsatz kommen wird, heute. Obwohl ich weiß, dass ihr es hofft, Alter. Boah, Leute! Seht ihr dieses Chameleon, Alter? Ey, ich, Junge, das triggert einfach 10 von 10 wieder. Welcher Maler malt ein Chameleon denn mit Schwanz andersrum? Also nur Homo. Ich meine, schaut euch mal den Boy an hier. Der hat einen Schwanz eindeutig andersrum, ihr kleinen Wichser. Wo ist denn die Eins hier? Ach, hier ist die Eins. Ah. Das ist Luxus. Das hat sogar so. Also, es ist so. Ah. Leute, was ist das? Mir fällt gerade auf, diese Flasche oder was auch immer. Ist einfach genauso breit wie der Kalender. Also, ich hoffe auf jeden Fall, dass wir hier nicht nur das haben. Leute, ich weiß nicht, ob ich das probieren soll. Weil ich meine, wenn mein Virus wieder austickt, Alter, ich fick den Virus. Es ist auf jeden Fall Apfel, Birne, Zimt, Schwätschke äh, und mit Eidenhorn. Was? Ah, mit euren Einkorn, lol. Ich bin da schon in diesem Babyfilmer. Okay, es soll Bio sein, dann probieren wir das gute Stück. Also das Erste, was ich sagen muss, ist ganz ehrlich, Alter, ich, ich brauche für einen halben Schluck die halbe Flasche. Aber ich muss wirklich sagen, das schmeckt ein bisschen nach Plastik. Also jetzt no front, ne? Aber es schmeckt nach Plastik. Also jetzt, ne? Oh, Alter, schon leer, was ist das für Scheiße? Es ist so ein bisschen wie ganz normales Müsli, aber so ein bisschen im Dünnschiss-Modus. Oh, ist die zwei. Oh, hier ist die zwei. Oh, der Drachenfrucht, Johannesbeere. Es ist einfach haltbar bis nächstes Weihnachten. Schieß! Oh, Diese Drachenfrucht sieht aus wie die Kotze. Von ist überall. So, ich hab gerade ein bisschen hier abgewischt und wirklich ohne Witz, das sieht hier aus wie so eine Schleifspur, als hätte ich so eine Schnecke als Haustier oder so. Oder so Wichsfleckspuren, Alter, von irgendeinem Hurensohn hier, der hier irgendwie rumgewixt hat in meiner Wohnung. Das ist schon wieder leer, Alter. Ich ächsele hier gefühlt jede Flasche. Was soll denn das? Ich will mehr. So, wir machen mal weiter. Drei. Boah, Junge. Sieht man diesen Flecken, Alter? Und oh, dieser Babybrei ist überall, Alter. Es ist Weihnachten. Ich muss eigentlich froh sein. Und der ganze Kalender ist eh schon mal Also, ich weiß nicht, vielleicht benutze ich das Fresse, Alter. Also. ist irgendwie mitten in seiner Fresse, Alter. Schnauze, Alter. Schnauze halten. Wir haben Apfel, Birne, Karotte, Gurke Ey Leute, mir geht's irgendwie scheiße Ich hoffe ganz ehrlich, dass dieser Babybrei nicht komplett meinen Magen zerfickt, Alter Oh Leute, die 4 ist hier an der Seite, also es muss irgendwas Specialiges sein Äh, okay. hä? What the fuck? Das ist auf jeden Fall ein Grund mehr für dieses Messer Aber wir haben ja Geduld, Leute, wir untersuchen das Ganze erstmal Okay, man muss das andersrum öffnen Oh Wir haben hier einen Drachenriegel, Alter, mit Knusper Okay, ist ab drei Jahren Dann legen wir los Okay, es riecht erstmal so richtig nach irgendwelchen Meeresfrüchten, aber ich habe keine Ahnung welche... Oh, mir geht es wirklich irgendwie scheiße. Am Ende habe ich durch dieses Babybrei und dieses Baby, keine Ahnung, was... Habe ich dann am Ende nicht nur Corona, sondern Krebs oder so. Magen-Darm-Krebs. Also. Ich weiß nicht, es hat irgendwas Fleischiges, aber es schmeckt übelst nice. Also es ist so ein Knoppers und ein Hurensohn. Zusammen ergibt das. Als nächstes die 5, oder? Das war doch, glaube ich, die 5. Die 5. Hier. mein Gott, wir haben einfach so einen Zebra-Riegel bekommen, Alter. Wie geil ist das denn? Das ist bei way ab einem Jahr. Was dieser andere Riegel ist, irgendwie ab drei Jahren. Ich habe keinen Plan, was der Unterschied ist. Aber let's go. Ach, jetzt verstehe ich. Das ist einfach die Struktur vom Dino. Und das ist ein Zebra-Riegel und deswegen hat es die Struktur von einem Zebra. Aber warte mal, was soll das bezwecken? Soll das dem Kind so erleichtern, das zu essen, damit man so sagen kann, <lacht> ja, friss, Das ist ein echtes Zebra. Das kannst du jetzt essen, Alter. Wir probieren wir jetzt mal auf jeden Fall dieses Zebra. Mm. So, weiter geht's. Ich glaube, wir waren bei 6. Ah hier. Oh mein Gott. Die 6 ist einfach dieses große Türchen hier. Wir haben ja nur drei davon. Also es ist safe special. Hallo. Leute, wir haben einfach Chips. So mini Pringles im Baby Edition. Es ist einfach Käsefüße. Oh. Jetzt rieche ich wirklich nach Chips. Da hatte der Hersteller auf jeden Fall einen sehr komischen Fetisch. Ich muss sagen, das ist wirklich fast wie Chips. Ach ja, by the way, ich habe die letzten vier Monate keine Chips und keine Gummibärchen gegessen. Ach ja, falls ihr euch fragt, warum ich hier ein Pflaster habe. Ich bin vorhin beim Joggen auf die Fresse gefallen und ich muss euch auch gestehen, ich habe die letzten vier Monate... Jeden Tag gejoggt. Und das ist jetzt auch kein april oder so, falls das Video im April kommt oder was weiß ich, Alter. Ich weiß, dass es bei mir auch unglaubwürdig scheint, bei meinem Dönerkonsum. Ich konnte eigentlich daraus wieder so ein experiment -Video machen, weil ich, ich hätte nicht mal gedacht, dass ich eine Woche lang jeden Tag joggen gehen kann. Okay, ich muss wirklich sagen, die sind richtig Baba. Also, wenn das auch noch gesund ist, also klar, es ist gesund, aber ich meine, es ist für Babys. Auf jeden Fall klingt der Kalender noch recht voll. Safe hey, habe ich irgendwas auslaufen lassen. Die sieben. Oh ja, Alter. Der ist einfach ein Zettel, glaube ich, oder? Wie tief ist denn der gesunken? Oh, bitte irgendein so Gutschein oder so. Leute, das ist einfach so, das sind Namensschilder. Aber Sticker, das ist, keine Ahnung, gefühlt ein Cent der Produktion. Wir haben hier Greta die Giraffe, Anton der Affe. Okay, Anton, der Private, ihr kennt ihn alle nicht, aber du weißt, du bist wirklich ein Affe, Alter. Freddy Frosch und Felix Faultier. Welcher ist mein Lieblingsaffe? Komm, Greta die Giraffe. Das passt auf jeden Fall. So, Leute, wir machen mal weiter hier. Direkt zur zur 8. Oh nein, es ist wieder irgendein so ein Zettel. Jetzt guck mal, es ist so eine XL-Tür, das ist gefühlt der halbe Kalender und es ist nur fucking Papier drin. Was soll das? Wir bekommen hier nur Papier, wie im letzten Kalender letztes Jahr. Ich hoffe, ihr kommt nicht nur Papier. Hier haben wir so ein Stier. Also ausmalen und aufhängen. Und uns daneben. Dreck, Alter. Wir machen weiter. Neun. Frohes, Alter. Frohes. Junge, das ist dieses Chameleon Edition Und genau so wie dieser Schwanz umgedreht ist von dem Chameleon Genau so drehe ich den Hals von dem Maler um, Alter Jetzt bin ich mal auf jeden Fall komplett gespannt, wie ein Chameleon schmecken soll Mmmh Das schmeckt irgendwie fruchtiger Oh, die Zähne ist direkt da runter, ja, richtig kreativ Geh auf! Alter, ich penetriere gerade den Kalender jetzt ohne Witz, es geht nicht auf! LOL, was ist das? Wie geil ist das irgendwas. Das ist einfach ein Memo-Spiel. Wie krass ist dieser Kalender? Also, hier ist wirklich alles, was das Babyherz begehrt, Alter. Greta, die Giraffe, ist hier auf jeden Fall am Start. Zwei Fragen. Also, erstens, wieso sieht das aus wie eine verbrauchte Kimmenschachtel? Und zweitens, warum hat das Ganze ein Verfallsdatum? Irgendein Hurensohn ruft an, Alter. Schauen wir einfach mal rein. Einfach Kippies-Karten. Also, wir machen jetzt Mini-Opening, okay? Wir brauchen jetzt das Chameleon, also wir haben auf jeden Fall dieses Teil, okay, geil, mega OP. Okay. hier, wegen, <lacht> yeah, you know, äh, Fuchs, Alter, Firefox-Browser, dann haben wir hier Anthony, den Hurensohn, ah, der Affe, hey. hey, den haben wir nochmal, achso, das sind die, ja stimmt, das ist ja Memorial, ja, oh nein, sag jetzt nicht, das wiederholt sich jetzt, wir haben jetzt einfach die ganzen Affen, aber kein, also ist ja auch egal, wir können drüber hinwegsehen dass wir jetzt kein Chamäleon haben, so okay. Okay, das Türchen von der Elf ist hier und das sind zwei Säcke. Hallo? Oder ist das ein Liquid oder was? Es ist einfach Knete für Kinder. Oh Junge, das riecht so richtig nach so Frauenparfüm oder so. Das riecht halt genau wie so wie so ein Dünnschiss, Alter. Komm, komm, Ich merke gerade, das ist auch minimal klebrig. Also Leute, kleine Korrektur am Rande. Es ist nicht wie Dünnschiss. Es ist Dünnschiss. Was macht man denn eigentlich mit Knete? Ich weiß nicht genau. Ich frag mich gerade, wenn das für Kinder ist und wenn da Bio drauf steht, kann man das essen? Mein Krebs erweitert sich dadurch. Okay Leute, was sollen wir machen? Das sieht doch schon mal gut aus, Alter. Wir haben hier eine Giraffe, hat vier Füße, es ist krass. Aber egal, kommen wir zu was Positiven. Ja gut, über meinen Corona-Test nächste Woche will ich ja nicht reden, ne? Ah, die Zwölfer ficken mit Flamingo. Hier ist einfach so ein anderes Türchen in dem Türchen, aber da ist nichts drin. Jetzt haben wir hier Löwe, Pfirsich mag ich. So. So, die 13, wo ist denn die da? Das Fenster. Der. Scheiße, die Etagen fallen. Das Weiße da ist die nächste Etage. Was ist das überhaupt? Das ist so ein Hotel für Tiere oder was? Wir haben hier irgendein so Milchprodukt für die Haut. Die Haut wird ein bisschen, keine Ahnung, besser oder so. Oh Scheiße, das brennt. Das ist gerade unter den Pflaster gekommen. Aber egal, wir kommen zum nächsten Türchen. wo waren? Was machen wir denn jetzt? Überall knete, Alter. Und vor allem knete mit diesem Baby-Popo-Shampoo, Alter, das ist echt nicht gut. Okay, 14 ist hier. Mach mir das auf. Oh, shit, was ist das? Lippenstift. Okay. Hä? Hä? Oh, lol. Also, das für die Lippen. Ich habe noch nie ein Lippenschiff gehabt, jetzt. Ohne Witz. Der, der ist kaputt, Alter, der, der geht nicht mehr rein. Weiter geht's. Kommen wir zur 15. Der geht auch raus, du kleiner Affe. Komm raus. Oh, einfach Kreide gefunden. Alter, wie geil. Bio für Kinder. Naja, ist klar, Alter. Von Kindern für Kinder. Naja, sicher. Das ist doch Recycling. Holt die Stifte raus. Ist fast kaputt. Mein Boden sieht so dreckig aus nach diesem Video. Und dann wird es ausgemalt. Und dann haben wir noch die beiden Freunde hier. Unter dem infizierten Pflaster ist ja auch noch Kreide. Ach, wieder zurück. Kommen wir zur 16. Oh. oh, shit. Wir haben hier einen Butterkeks. Und Leibnizkeks. Ab einem Jahr. Let's go. Scheiße, du, der Regel ist einfach in die ganzen Kreidereste gefallen. Kennt ihr diese Leute, die so Essen vom Boden nehmen und dann einfach das Essen so und dann so sagen, ja, aber ich habe ja drauf gepustet. Das ist natürlich auch Elefantenfußstapfen. Alter, warum geht's hier eigentlich nur um Füße? Ich schick das nicht. Das schmeckt irgendwie so mehr teigig als feierig. Das ist wie so Cookie-Teig oder so. Alter, Cookie-Teig. Beste Zeiten, wo mir das empfohlen wurde. Oh Leute, aufgepasst, die Special-Tür. Mein Gott, das sind wieder Chips. Ja, yeah. Ich wette mit euch in dem dritten Türchen hier in der 24 sind Chips. Ey, das wäre so gut einfach. Farmalarm. Ach Lol, ein Lama, Alter. geil. Mm. Ein Huhn, ein Pferd, ein Hase. Ich will auch ein Familien hier finden. Okay, mehr Tiere gibt es da drin nicht. Und wenn man vier Monate lang keine Chips isst, dann schmecken Bio-Chips richtig nice. Selbst wenn es Babynahrung ist, ne? Aktien. Leute, das sind einfach zwei Bücher. Die Bücher sind zwar beide gleich, aber äh, ich wäre, glaube ich, mehr angepisst, wenn das nur ein Buch wäre, weil das wäre ziemlich dünn. Die Hippies. Wilde Abenteuer im Fluss. Ja, richtig wild. Hey, Leute, das ist zu krass. Ich lese euch das mal vor. Sie hatten viel geschafft. Drei Körbe mit Früchten hatten sie gesammelt. Und zu herzlichen Früchtepüree verführt. Da ist ja Anton, der kleine Bänger. Okay, von welchen drei Huren haben die denn bitte den Körbe kassiert? Los, lass uns Steine spielen. Wie die du? Rief es da plötzlich von oben im Baum. Anton Affe schnappte sich einen lang herunterhängenden Ast und schwang sich damit in die Tiefe. Anton der Affe machte vor Freude einen Handstand. Der Wahnsinn. Okay, wir haben hier noch die Charaktere. Anton Affe. Meine Aufgabe ist es, die Biofrüchte von den höchsten Bäumen zu pflücken. <lacht> Tilo Tiger. Mit einem kräftigen Arm rühre ich beste Biofrüchte zu so einer leckeren Okay, Leute, ich glaube, es geht hier wirklich nur um Bioprodukte und ein bisschen Werbung hier für die Babys. Kommen wir nun zu der 19. Oha, das ist Joghurt Kirsche mit Banane. Okay, das soll der Tiger sein. Probieren wir nochmal. Mmh, weiter geht's mit der 20. Mirabelle, das Einhorn. Wir hatten alle Tiere, okay? Wir hatten die ganzen zu Aber ein verficktes Einhorn hatten wir noch nicht. Okay, ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, ich dachte, das ist was viel krasseres. Okay, kommen wir zu 21. Scheinbar wird es jetzt ernst. Hallo? Wir haben wieder Sticker bekommen. Ich meine, wir haben jetzt das Chameleon, okay, ich bin nicht unzufrieden, ne? Aber trotzdem, es ist Papier und es ist die verdammte 21. Tür und ich will das geiles. Okay, scheiße, wir müssen die 22 öffnen. Ich ficke doch. Es ist einfach der Zauberriegel. So sieht also die Haut von einem Einhorn aus, auf jeden Fall nice. Leute, ich fühle mich so erneuert, so neugeboren. Ich fühle mich wie so ein Baby oder so. Ihr seht, die Schubladen, das Haus, das ist fast komplett geöffnet. Es fehlt nur noch die 23. Wir haben einfach so nur einen Hasen. Es fühlt sich alles so gesund an, so bio. Also wenn ich auch nicht von dem Bio-Kalender komplett geheilt werde, dann weiß ich auch nicht. Leute, wir haben hier noch ein verficktes Türchen. Wenn meine Ehre da nicht drin ist, Alter, dann machen wir das einfach jetzt. Ey. Ich glaube, das ist ein zweites comic aber warum nur eins? Raketenstart im Apfelbaum. Guck zu, schrie Anton, der Affe von oben. Ich bringe es dir bei. Zusammen kletterten sie auf den höchsten Ast des Baumes. Es ist ganz einfach, erklärte er. Du musst nur springen. Warum wird ein Apfel so dargestellt, dass er besser klettern kann? Auf Greta für Schlangen im Hals sausten sie wie auf einer tollen Rutsche blitzschnell Richtung Boden. Die haben einfach den Schwanz endlich andersrum gemalt. Mit meiner wunderbaren Krekelzunge schlange ich einer höchsten Brille. Es reicht, Alter, es reicht. Ich werde ruhig bleiben. Aber, Junge, dass die so wenig von Chameleons wissen, Alter. Fick, okay. jetzt pass auf, du die Scheiße, Alter. Ich werde diesmal ruhig bleiben. Ich werde nicht wie die letzten Jahre in den Kalendervideos wieder rausrennen und nach meiner Ehre fragen oder so random bei Personen. Nicht ausrasten oder den kaputt machen oder... Das war mal wieder ein Kalender. Also Leute, wenn ihr irgendein Problem mit dir habt, also kommt zu mir, also da machen wir Messerstecherei und dann sieht ihr genau so aus. Dann habt ihr mehr Türen als ein Adventskalender. Hier, zack, zack, zack. So Leute, das war's mit diesem Video. Nach meiner Chemotherapie als Krebspatient und Corona-Erkrankter werde ich mich auf jeden Fall mit einem Video hier melden auf YouTube. Der Huber begleitet euch. Haut rein und ciao.